Reinsport und Fashion. Geht das zusammen? Und ob! Fashion Star zeigt euch wie. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier junge Reiterinnen shoppen diese Woche um die Wette. Laura, Maike, Ise und Lisa. Kim, wo kommst du gerade? Von der Fashion League Robot? Wo kommst denn du her? Ja, ich komme aus Mailand, gerade von der Fashion League. Ich komme gerade aus dem Stahl von Chucky. Du bist aber gut gedrest im Stall. Hm. Mal sehen, ob die Kandidaten von auch so gut gedrest sind. Ich schon mal und der beginnt. Jetzt. Und das ist unsere erste Kandidatin. Reiten ist für Laura viel mehr als nur ein Hobby. Wenn sie die Tür zum Stall öffnet, taucht sie in eine andere Welt. Ganz wie früher beim Lesen von Wendy Zeitschriften. Schon damals träumte sie vom Besitz eines eigenen Pferdes. Dass die heute 24-Jährige für diesen Traum sogar ihr Studium aufgegeben hat und fünf Jahre von der Hand in den Mund lebte, klingt verrückt. Doch für die Arbeitsagentur-Mitarbeiterin aus Herne war es Liebe auf den ersten Biss, als ihr Schnappi nach ihr schnappte. Tierischen Ernst kennen die beiden nicht. Ganz froh Natur hat Laura ihr eigenes Credo aus dieser Erfahrung gezogen. Und wie das geht, zeigt sie uns jetzt. Man kann nichts planen außer sein Outfit. Hier im Löstau shop in Lehrte, dem größten Piqueur-Shop Europas, will Laura uns beweisen, dass sie nicht nur ein Faible für Pferde, sondern auch für Fashion hat. Zur Unterstützung bei der Auswahl ihres Outfits hat sie sich ihre beste Freundin mitgebracht. Hallo, ich bin Isabelle und ich bin heute Lauras Shoppingbegleitung und freue mich schon riesig auf den Tag. 20 Minuten Zeit haben die beiden, um aus der neuen Piqueur eskadron kollektion den besten Look für Laura und ihren Schnappi zusammenzustellen. Zur Verfügung stehen ihnen dabei 600 Euro Shoppinggeld. Auf Los geht's los! Sobald Laura und Isabelle durch die Ladentür des löstau shops sind, läuft die Zeit. Als erstes müssen sie das Motto der Staffel finden, das auf einer goldenen Schleife steht. Irgendwo hier im Laden haben wir sie versteckt. Also Tempo hier zwei! Go Laura, go Laura, go Laura. Die gelbe Schleife, ne? Richtig? So. Ist das vielleicht die Schleife, die da Hast so funkelt? Schon? Mai, guck mal, die haben Unicorn-T-Shirts angezogen, ich in Glitzer. Vielleicht auch gern. Ich hab schon alles rausgeholt. Zwischen den. Kalt, Isabel. Kalt. Gibt's da nicht. Wo ist die? Hatte. Ah. Hatte. Ja. Motto, Motto, Motto. <lacht> mutig, mutig. Sitze ein Statement in Rot. Check. <lacht> Ja, äh, dunkelrot ja. ist auch rot, ne? Ja. Oh, na, Oder? dann kann es ja jetzt losgehen. Ja. Ne? ja. Mutig, mutig, sitzt ein Akzent in Rot und wir auch. stehen vor der schwarzen Wand. Hm? Da stehen, ne? Als hättest du es geahnt mit dem Motto. Rot ist rot, ne? Das, das, sind das ist deine Schuhe. Die. Boah, die sind mega schick. So Bordeaux auf jeden Fall. Kommt Als in, extra nicht dazu, nicht. warum nicht? Die Stiefeletten, die, ja, die, Stiefel die ziehen wir auf jeden Fall an. Mhm. Nehmen wir erstmal. hier. Ein, ein Shirt, Shirt ist schon mal gut. So. Ja. Ich finde, das Bild irgendwie schöner. Auch. Weil das finde oh. ich super und dann das Stirn. Ja, aber jetzt brauche ich trotzdem Shirt, ne? Ja. Kann er ja nicht nur die Jacke anziehen. Wie teuer ist das? Evi, kannst du mal gucken? 35 ist sie ein Schnäppchen. Muss ja aber sein. beige. Erstmal sammel. Laura Akzente in Rot. Wir sehen hier nichts in Rot und mutig sieht beige und Braun auch nicht aus. Mensch Schatz. noch Laura, guck du mal, ich habe hier noch eine gute gefunden, wenn sie meiner Größe gibt. Isi, hier wäre noch eine, die ginge ohne Gürtel. Ist die nicht die ist auch wieder beige? Laura, oben ja, ist die Farbe oben ja, im Regal. Haben wir die wieder weg? Welche Größe Laura? 4 Grad L an. Ja, nimm das. Das sieht besser aus. Glaub mir, das passt nicht mit dem Bordeaux. Isabelle, schwarz ist auch nicht rot. Bist du sicher, dass das so macht? Ganz machst? sicher. Und ja. du bist dir ganz sicher, dass wir nicht diese Jacke zum Beispiel nehmen? Nee, darüber bin ich mir nicht sicher. Warte mal, lass das mal an und nimm die Jacke. Wir haben ja ein bisschen Geld, aber dann kannst du nicht mehr so viel fürs Pferd holen, ne? Ja, wir gucken jetzt gleich. Wir haben ja bis zur letzten Minute ja. offen. Wie Wort, Laura. Die brauchen wir? Das ist nicht rot. Ach was. Ja, da zieh ich die rote Buchse dann an. Ach was. Die Isabella hat auf jeden Fall den kritischen Blick komplett drauf. Ah, die Laura will das Motto nicht einhalten, sondern sich einfach für Schnappi und sich ein schönes Outfit. Die denkt sich, die Jacke wollte schon ah! immer haben. Jetzt kann ich endlich die Jacke haben. Und wenn ich die Hose anhabe, nee, gehen wir nur mal sicher mit einem schwarzen Oberteil oder nehmen wir das Oberteil darunter. Sieht das, das sieht gut aus, so, ne? Weißt du, was das Problem ist? Dann ist aber beige lastig. Also weißt du, was ich meine? Dann ist nicht so dieses Bordeaux. Ja, ich nehme das Stirnband in Bordeaux, das in Bordeaux. Ja, okay. Und das Pferd in Bordeaux. Komm. Hier ist was Rotes, aber... Ja, die, die wäre perfekt. Eine Spring. Spring leider. Die ist perfekt. Würde ich sofort nehmen. Die wird erst rein dazu passen. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Ja, das müssen wir jetzt rechnen. Gib mal ein. 140. Dann 35. 35. 220. 120. Ob bei oh. so viel Beige die 600 wohl reichen? 395. Dann das aber die Socken passen. Noch? Oder nehmen wir Bandagen. Ja, ich würde einfach Vornehm. Bandagen nehmen. Ja, dann nehmen wir Bandagen für vorne hin, dann sind wir komplett. Ja. So, Puh, das war aber Ach. knapp, Laura. Ansonsten würde ich mir so auch jederzeit kaufen. Also, also, wow, ne? Also, ist top. Bevor Laura zusammen mit ihrem Pferd ihr neues Outfit präsentiert, wird Shoppingbegleitung Isabelle Laura's Schnappi erst noch schön machen. Isabelle, was meinst du? Wird Laura Fashionstar? Ich denke einfach, dass Laura gewinnt, weil wenn es ums Thema Mode geht, ist sie einfach der richtige Ansprechpartner. Ich freue mich schon, wenn wir anstoßen können. Und da sind sie, Laura und ihr Schnappi beide in neuem Outfit. Schnappi trägt bordeauxfarbene Fließbandagen. Außerdem hat er eine ebenfalls bordeauxfarbene Satteldecke und Fliegenmütze bekommen. Zu den Stiefeletten, die Laura als Ippis erhalten hat, trägt sie eine bordeauxfarbene Reithose mit weinroten Socken. Dazu hat sie einen beigefarbenen Sweater und Jacke im selben Ton kombiniert. Abgerundet hat Laura ihr Outfit mit einem weinroten Stirnband und einem Haarband zum Hochstecken der Haare. Mit den insgesamt knapp 595 Euro hat Laura ihr Budget gut ausgeschöpft. Wird Laura Star? Wer weiß. Zuerst treten noch drei weitere Kandidatinnen an. Morgen zeigt uns Maike, was sie neben dem Reiten noch in Sachen Mode kann. Nach dem glitzer kommt jetzt der Sonnenschein. Nee, morgen. Morgen. Seid gespannt. Wird richtig gut und richtig rot und gelb. Willkommen zurück bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer von ihnen trifft das Motto der Woche am besten? Laura, Maike, Ise oder Lisa? Fashion Star, Mode, Lifestyle, cooles Thema. Bist du auch in der Mode tätig eigentlich? Ähm, ja, ich kriege Werte aber immer nur von anderen Leuten angezogen, also ich selbst habe mir Mode nichts zu tun. Und bist du dann ganz streng in der Bewertung? Nee, ich bin... Oh heiß! Nee, ja, ich bin ja, so der Nette von streng. uns, Ich wollte gerade sagen, bad guy, good guy, oder? Du musst ja, du musst ja nein. Ich habe du musst heute kein sagen, Foto für dich. Ich habe heute zehn Punkte. Okay, let's do it. Ja. Das ist Maike. Maike ist gerne spät dran und ziemlich chaotisch. Wenn sie mit ihrer Cordina zum Turnier fährt, vergisst sie auch mal die Hälfte. Seit über zehn Jahren sind die beiden ein Team. Da darf es auch gerne mal bunt zugehen. Als sie mit neongelben Bandagen und Schabracke in die Reithalle gekommen ist, ist ihr Reitlehrer fast vom Hocker gefallen. Im Parkour ist die 21-jährige Düsseldorferin dann aber voll bei der Sache. Da kennt sie nur ein Gas, nämlich Vollgas. Dann nimmt sie volles Risiko und jede Abkürzung. Wenn sie nicht auf Springturnieren unterwegs ist, geht sie gerne mit Cordina joggen. Maike, eine liebenswerte Chaotin. Mal sehen, wie Maike ihr Chaos auf der Shoppingfläche von Löstau im Griff hat. Mein Name ist Datascha und wir freuen uns auf einen super spannenden Tag, an dem wir unsere Leidenschaft frei lassen können. <lacht> Mit 600 Euro in der Tasche und 20 Minuten auf der Uhr geht's jetzt für Maike und ihre Shoppingbegleitung Natascha auf die Piqueur Eskadron-Fläche. Auf die Klamotten, fertig, los. Die Zeit läuft. Also was man mal sagen muss, dieser Lös-Dau-Eingang ist ja wirklich sehr apart. Aber ohne Motto darf nicht geshoppt werden. Ah, ähm, warte. Ja, schneller. Ach, sie hat einen gelben Pulli an und soll eine gelbe Schleife finden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ist vielleicht in so einer Tasche drin oder so. Wo ist die goldene Turnierschleife nur versteckt? Nein, nein, ich glaube nicht. Vielleicht hast du es gefunden. Das war krass. Das ist? Mutig, mutig, mit Boah, gut. Auf einem Fuchs. Sehr gut. Okay, wir brauchen was in Rot. Das ist... Okay, das, das ist, ist pink, falsch. das bringt die. da. Laut gerade auf gerade aus gerade aus gerade gerade aus, grade aus. <lacht> Statement in rot. Ja. Die Maike hat schon mal das Motto verstanden. Rot. Rot, rot. Und jetzt kommt's It peace. Da ist ein ah. Ja, aber dann sind wir ja schon fast rot angezogen, dann brauchen wir irgendwas Schwarz oder dunkelblau. Oder dunkelblau. Hier. Am besten brauchen wir... Eine rote Jacke hat Maike ja schon Oder mal. schwarz? Ja, okay, eigentlich schon. Ne? Aber das würde doch jeder machen, dann lass uns doch lieber so eine dunkelblau... Die beiden sind jetzt etwas konzentrierter bei der Sache, ne? Die sind nicht so wild am wuseln. Das sieht alles irgendwie sehr, sehr planmäßig aus. Läuft nach Plan. Und in der piqueur ecke es auch rote Akzente, wie wir sehen. Nur nicht da, wo die Mädels sind. Einmal rechts, bitte. Sehr untypische, Maike, Oder? die eigentlich das Chaos liebt. Ist das okay. nur die Ruhe vor dem Sturm? Ach nein! Oder das da, das ist dunkler, das finde ich schöner. Und das ist so ein dunkler. Ja, aber, wenn jetzt der Cordina eine äh, Schau mal bitte ganz kurz die Jacke. Maike. Ähm. Rot. Auf Nutfox. Oh, die <lacht> Das sieht doch okay. viel besser aus. Und es gibt doch bestimmt, es gibt immer die passende Schabracke zu Ja, okay, dann nimm die und die Jacke und Schabracke kannst du da gucken. Nimm doch die hier einfach. Das ist schlicht. Nein, das möchte ich nicht. Schlicht. Passt das ähm, zum Motto? Und mutig. Mutig ist es eigentlich ja, auch nicht. Die, mehr, wenn eine schwarze sie hält Hose die blaue Schabracke in der Hand und die rote lässt sie hängen. Nein, nein. Aber es glitzert. Ich sehe irgendwas glitzern. Glitzer ist gut. Oh Gott, Natschi, wir müssen schneller machen. Ich glaube, wir sind voll langsam. Ähm Maike, was ist mit deinem Pferd? So, jetzt brauchen wir noch was für die Koordina. Also entweder Guck mal, nimm auch schon mal das Halfter. Oder Nee, die hat doch einen Trense und so einen Sattel an. Ja. Wir brauchen keinen Halfter. Also ich bin Nein. immer noch dafür, dass du die hier nimmst. Nein! Nein! Ja, die ist schön, aber Nein. Drei Decken, eine rot. rot. Oh, ah. oh. <lacht> oh, geht gar nicht. Ach Gott, wir brauchen Gamaschen oder Bandagen. Wir brauchen irgendwas für die Beine. Ich zieh das an und du guckst, was du ja. für die Beine findest. Ich hab eine rote Jacke an. Wir haben so. Weiße Fellgamaschen. Das ist auch mutig, das gebe ich zu. Ein Teil vom Thema ist äh, ja, erfüllt. Oh, und jetzt noch was für Maikes Füße. Ja, guck mal. findest du die gut? Tada. Super, ideal. Ja? Wir ja, es geschafft! Uh -huh. ja. So, endlich geschafft! Oh. Und was sagt die Jury? Äh. Die Socken sind auch rot. Läuft. Es wird rot. Und noch mal ordentlich machen. Aber ist das auch mutig genug? Schnell noch Cordina hübsch machen und dann können Maike und ihre Stute den neuen Look präsentieren. Und da sind sie, Maike und ihre Cordina, beide im neuen Outfit. Das teuerste war ihre neue Reithose. Für Cordina gab es eine schwarze Eskadron-Schabracke. Maike freut sich über ihr rotes It-Piece und das passende Stirnband. Die Woche wird immer spannender, aber morgen legt die Ise richtig die Latte hoch. Rot, rot, rot. So hoch wie du. Yay. Bis morgen. <lacht> Und weiter geht's bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer von ihnen wird diese Woche unser Fashion Star? Laura, Maike, Ise oder Lisa? Kim, kannst du dich heute mal ein bisschen anstrengen? <lacht> Aber nur wenn du dich ersten zwei, ne? Jetzt ein bisschen mehr Gast. Äh, Mitte der Woche, wir sind jetzt warm gelaufen. Was machen Und wir eigentlich jetzt nochmal? Uns Tag 3 anschauen? Here we go. Ise und ihr Raffi sind ein unschlagbares Team. Bei den beiden war es Liebe auf den ersten Blick. Sie haben gemeinsam in der Fürzügelklasse angefangen und reiten jetzt m Dressur. Neben dem Abi-Stress ist Reiten für die Holsteinerin der perfekte Ausgleich. Dann bleiben alle Sorgen auf dem Boden. Die ehrgeizige 19-Jährige will hoch hinaus und kämpft für ihre Ziele und Träume. Ises größtes Ziel ist es, eine Essdressur mit ihrem Pony zu reiten. Mal sehen, ob sie nicht nur im Sattel eine gute Figur macht. Denn eins ist klar: Ise will gewinnen. Auch bei Fashion Star. Zur Unterstützung hat Ise ihre Mama mitgebracht. Wir rocken das heute, weil das schönste Outfit das Wichtigste ist. Ich bin Annette, die Mama von Ise, und ich freue mich auf einen tollen Shoppingtag. Die zwei haben 600 Euro dabei. Das Geld darf Ise innerhalb von 20 Minuten für ihre neuen Klamotten ausgeben. Auf die piqueur Eskadronfläche. fläche Fertig, los! Wir müssen irgendwo die goldene Schleife finden. Die haben sich auch abgesprochen. Die sind alle irgendwie immer gleich gedressed. Oh, das Team geht getrennt. Das ist auch die gleiche <lacht> Strategie. Diese Ise mit der schönen Frise. Tada! So. Das Und? Motto hat Ise gefunden. Ja, lesen. Mutig, mutig, Setze ein Statement in Rot. In Rot, okay. Und dann in die Kabine, dein It-Piece. Oh. Sie hat die oh. Gelb Okay, Motto, check. Bam! Okay. Oh, das ist aber Die sind mies. aber cool. Das finde ich aber ein ordentliches It-Piece. Ja, könnte schlechter laufen. Rote Weste oder rote Hose? Aber ich finde es interessant. Ich würde sofort alles komplett in rot nehmen und würde Alles, freuen, was ich finde. Glücklich sein. Total. Und würde das dann oben drauf noch ein bisschen Feenstaub schreuen. Also oh, eine rote Reihe. Geil. Ja. Mutig, mutig. Oder eine Rolli und dann eine Weste oder was? Ja, vielleicht nehme ihn erstmal mit. Ich fände es ich ich ist ja gut. geil, wenn einfach mal eine alles in Rot nimmt. Und sagt, hey, ich bin mutig. Total cool wäre das. Eine rote Schabracke gibt es nicht. Dann nehmen wir schwarz. schwarz. Die. Oder? Die ist gut. Ja. Ja. Perfekt. Perfekt. Perfekt. Ah, sie steht auf Glitzer. Glitzer! Ja. ja. Reiterin essen ja. aus Glitzer. Rote Bandagen. Setzen ein Statement in rot und rote Bandagen. Die Mama hat das, das so Motto im Blick. Aber auch natürlich rote Weste nehmen, ne? Aber können ja, ja mal mitnehmen, weil du musst ja eh was anprobieren. 36. Gut. Also ich glaube, wir haben schon ein paar gute Sachen gefunden. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie sie das am besten kombinieren will, glaube ich. Das ist aber echt rot dran. Und wie gefällt's? Das ist aber mal ein Statement. Ah, das ist ganz schön rot. Aber du kannst ja mal dich ja zeigen. Oh, Mama sieht rot. Das ist äh, mal rot, ne? Sehr gut! Mutig, mutig. Super. Danke, Ise. Sehr gut. Diese Ise. So. Äh, okay. Ähm, die zieh die sonst Leute? mal die Vlies an, weil Rot, das ist ein bisschen so dollrot, oder? Wir sollen ja ein Statement setzen, ne? Da, da brauchen wir ja vielleicht schon viel rot. Ein bisschen mehr. 160. So, und jetzt die weiße, äh, die rote. West, die, West, äh, die Weste. Und dann wird. Rot. Ja, okay, und keine rote Reithose. Rote Bandagen ist schwierig. Die Weste? Nee, weil dann hast du ja Weste rot da. Das passt. Das passt. Nee, das ist die. So, 310 plus 340. Die Lieblingsfarbe von der Mama ist bestimmt rot. Ist eine strenge <lacht> Tressur-Mami. Guck mal, mit <lacht> den Herzsteckern und so, ne? Hm. Ja. Strenger Zopf. <lacht> Rote Bandage noch jetzt flipp ich oh, aus und krieg Gänsehaut. Ach, geil. Ja, aber es gab keine schwarze. Das hier ist ja auch blau. Willst du eine blaue Reithose schnell? Blaue Reithose, blaue Reithose. Hast du eine? Ich habe eine in blau. Ja, ihr seid im blauen Rolli oder blaues Unterteil. Ich suche hier gerade die, die Reithose. Ich mochte ja die rote Hose lieber. Total. Äh, nee, Du musst dich entscheiden. Du schaffst es nicht mehr anzuprobieren. Du musst vielleicht die Reithose noch mal schnell anprobieren. Hier, Ise. Die hier? Jetzt aber flott. Ja, das alles gut. Das alles gut. Der Stiefel dazu. Perfekt. Und? Okay, wir haben's. Fertig. Nein, Ise, bitte nein. Jetzt gibt's Punkt dazu. Oh. Raffi wird für den großen Auftritt schick gemacht. Sieht so die Siegerdecke aus? Glänzend tut sie schon mal. Passend dazu die dunkelblauen Bandagen. Ises rote Mütze passt zur Weste und zur Schabracke. Die braunen Stiefel passen zu Raffis Fell. Das Rot und Blau findet sich auch im Halfter wieder. Hat Ise das Zeug zum Fashionstar? Über eine weitere goldene Schleife würden sich Ise und ihr Raffi sicherlich freuen. Doch da hat Lisa bestimmt etwas gegen. Die 25-Jährige ist unsere vierte Kandidatin bei Fashion Star. <lacht> du sollst auch mal hatte, anfangen. Nein. Okay, Oder ja gut. ausfangen. Einfangen. Ich kann gerade nicht sprechen, weil morgen kommt der erste Mann mit hm. ins Spiel. Als Shoppingbekleidung. Und er hat einen coolen Namen. Der Mattis. Der wird's rocken. Uh. So sexy und spannend. So sexy wie du? Hm, wird schwierig, aber fast. Du hättest jetzt sagen sollen, so sexy wie du. Aber danke. <lacht> Willkommen bei der vierten Folge von Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer von ihnen traut sich ein mutiges Statement in Rot zu setzen? Laura, Maike, Ise oder Lisa? Meinst du, im Profil sieht wir besser aus oder warum sehen wir heute so? Du wolltest mich einfach angucken, <lacht> den Menschen. angucken. Was machen wir nochmal? Tag 4. Fashion Star. Das ist Lisa und Walu hat ihr Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Früher war die aus Kettenkampf stammende Lehramtsstudentin nur auf Leistung aus. Nach einem Reitunfall war ihr Vertrauen weg, doch Walu hat ihr neuen Mut geschenkt. Er hat die 25-Jährige verzaubert. Die zwei tauchen gerne in ihre eigene Zauberwelt ab, begeistern mit einer tollen Show. Ein Leben ohne Pferd kann sich Lisa nicht vorstellen. Schon als Baby hat sie auf dem Rücken der Pferde geschlafen und nicht im Kinderwagen. Wenn sie heute mal nicht einschlafen kann, dann hört sie noch Bibi und tina kassetten oder spielt gerne ein paar Songs auf ihrer Gitarre. Lisa lebt den wahrgewordenen Mädchentraum. Ihre Fans auf Instagram lieben sie dafür. Ob sie unsere Jury mit ihrem Outfit auch verzaubern kann, wird sich zeigen. Zur Unterstützung hat sie ihren Bruder mitgebracht. Ich werde Star, weil ich eh zu 90% am Tag in Reitklamotten rumlaufe. Ich bin mattes Röckener, der Bruder von Lisa und ich glaube, ich weiß, was an ihr ganz gut aussieht. Dabei hat mattes nicht nur das Outfit im Blick, sondern auch das Geld. Maximal 600 Euro darf Lisa ausgeben. Dafür hat sie 20 Minuten Zeit. Die Tür zum Shoppingglück. Los geht's für Lisa. Okay, als allererstes Schleife mit Motto. Okay, klar. eine Schleife. Männliche Shoppingbekleidung. Yay, Männerquote, endlich. Junge, wir setzen auf dich. Ich wollte gerade halt sagen, rette es. Okay, das ist man Guck auch zwischen den Schabracken und so, ne? Oder unter den Abschützdecken. Oh, die haben aber ein Tempo drauf. Such, Mattis. Such. Ich bin kalt, dann werde ich mal heißer. Hast du was? Nein, leider nicht. Genau. Die wollen das doch verändern. Ich kann jetzt nicht jeden Schuhkarton aufmachen. auf. Jo, ich hab sie. Okay, was ist drauf? Mutig, mutig, mutig. Ich setze ein Statement in Rot. Oh Gott. Ja, Rot. Okay. Hoffentlich findet sie das It-Piece besser als das Motto. Okay, It-Piece. Oh. Das ist ja schon, das ist die Hose. Okay, einmal, zeig mal. Das ist die Summeride Leggings, okay. Hätten die gleich? Nein. Nein, nein, nein, das ist ein festerer Stoff. Wir gucken gleich mal, was wir nehmen. Ähm, du nimmst das beides mit. Zerspringender? Das das die da oben Ja, das ist das die ist geil. Die ist richtig schick. Oh, die gefällt Jens bestimmt auch. Die muss ihm gefallen. Die ist gut. Und guck mal, oh, da ist eine Pulli dazu. Aber wir müssen auch noch eine, ein Statement in Rot. Das heißt, wir dürfen ja nicht alles in Rot haben. Das ist aber schon schwieriger mit dem Bordeaux-Rot. Mhm. Also, den nehmen wir mal meiner Größe mit. Mathis ist noch skeptisch. 36. und Guckt lieber selbst. Dieser weiß, so turniermäßig darunter. Ja, bring mal einfach mit, was du findest. Boah, ich hab S? hier keine Ahnung, da stehen so Zahlen drin als Größe. Ja, dann Was ist sag das? mir die Zahl. <lacht> 44 ist so Nee, viel zu groß, 36. 36. Hier habe ich erst. Männer und Bude. War das die richtige Entscheidung, dich mitzunehmen? Nee. <lacht> Stimmt, ich kann auch ein so Turniershirt groß. runterziehen. Das, das ist, ist alles 40, groß. das ist ja auch hier safe. Okay. Nee, dann passt es nicht. nicht. Okay. Okay, aber lass uns schlichte nehmen. Genau. Ja. Also, ich hätte sie gerne noch mehr mutig. Aber Heller, ich finde den look eigentlich gar nicht so schlecht. Oder den Bordeaux-Look da. Ja. 41 bis 46. Ja, wir müssen noch ein bisschen auf den Preis achten, irgendwie. Oh, stimmt. <lacht> also, ich jetzt das gar nicht Dann rechne ich das gleich zusammen. Ja. Ja, zieh dich mal an. Ich, ich hätte ähm, gerne noch ein bisschen Glitzer. Irgendwas, gucken, was noch ein bisschen knallt. Mal dann ähm, die Leggings anzieht oder die Reithose, Ob sie ein bisschen zu Leggings tendieren. Boah, was soll denn schöner sein? Die Qual der gut. Wahl. Dann nehmen wir einfach das. Aber... Matthias, sehr gut ausgewählt. Eine hey, hey. Haube. eine Mütze kommt. Mützen, Mützchen, Mützchen. Guck ja. ja, mal, was ob das zu Was Dunkleres. Shit, die sind wirklich zu groß, aber egal. Das kaschieren wir gleich. Was war das also noch? 36, ne? Ja, 36. Ja, aber nee, nicht rot zu rot, das geht nicht. Hier ist etwas was Dunkleres. Das ist doch derselbe. Ist das derselbe? Ach, der ist Ka Ka äh, ohne. Das ist, ja. das ist schwierig mit dem Rot, das zu kombinieren. das ist jetzt mir ein bisschen zu dunkel. Alles. Ich muss noch ein bisschen knallen. Aber die Hose sitzt gut an ihm. Also muss ich sagen. hätte jetzt vielleicht was Weißes kombiniert ja, zu dem ähm, Dann würde das zu der Bordüre von der Schabracke besser passen. Ah. Ja, Matt, das Stierband nehme ich. Jetzt sind lieber grau Oh, Die fliegen da. vielleicht. Ja, habe ich auch überlegt, aber ich glaube. Ah, jetzt ist was los. Schau mal einmal hier wir Preis, Preis, Preis. Nee, nee, wir nehmen die andere Mathe. Das war auch Gold. Die kostet... Ja, nee, die kostet 70. Die kriegen wir nicht mehr mit rein. Ach, egal. Komm, Mann. Würdest du eine Pause so attraktiv finden? Klar. Also lassen wir das. Okay, wir haben alles. Taka. Und fertig. Matte, Glückwunsch. Yay. Nach dem Shoppen ist das Putzen dran. Walu muss für den großen Auftritt glänzen. Einen braunen Booty für die kalten Tage. Das Glitzer passen zu ihrem It-Piece. Etwas mehr als 561 Euro hat Lisa ausgegeben. Mit knapp 120 Euro war die Abschwitzdecke am teuersten. Das Graue der Decke passen zu Lisas Schal, Jacke und Rolli. Walu trägt eine bordeauxrote Schabracke und passende Bandagen. Das eskadron halfter und der Strick sind aufeinander abgestimmt. Lisa gefällt ihr neues Outfit. Doch kann sie mit ihrem Look auch die Jury überzeugen? Das war die erste Staffel zum Thema Mutig, Mutig, Mutig. Setze ein Statement in Rot. Die Entscheidung seht ihr morgen. Klappe, bis morgen! Und hier sind sie nochmal Unsere vier Kandidatinnen der ersten Staffel. Laura, Maike, Ise und Lisa. Ihr Lieben, Fashionstar 2019. Wer wird Sieger? Und wer könne das nicht besser beantworten als die Jury und die Markenbotschafter von Piqueur Escatron? Thema Rot, Thema Mutig. Könnt ihr damit was anfangen, Mädels? Auf jeden Fall. Passend auch super zum Herbst, wie ich finde. Und ich freue mich auf jeden Fall ein bisschen auf Farbe im Herbst. Und da ist ja besser, also geht glaube ich nicht besser als Rot. Hört sich gut an. Dann schauen wir mal rein. Laura, unsere Frohnatur, die zusammen mit ihrem Schnappi gerne in ihre eigene wendy welt abtaucht. Maike, das chaotische Energiebündel. Sie kennt nur ein Gas. Vollgas. Die ehrgeizige Ise. Das Küken in der Runde verliert nie ihre Ziele aus den Augen. Und Lisa, das Multitalent. Sie liebt Show und das Turnierreiten. Hatte, hatte. Motto, Motto, Motto. Mutig, mutig. Setze ein Statement in Rot. Check. Ja! <lacht> ja äh, dunkelrot ist auch rot, ne? Ja, ja ich habe schon welche, die passen. Ja. Guck mal. Kennst du die gut? Hallo! Super, ideal. Ja? Ja, es ja, geschafft! Ja! Das ist aber mal ein Statement. Ja, das ist ganz schön rot. Aber du kannst ja mal dich ja zeigen. Das ist äh, mal rot, ne? Oh, ich habe hier keine Ahnung, da stehen so Zahlen drin als Größe. Ja, dann sag mir die Zahl. <lacht> 44 ist. So nee, viel zu groß, 36. 36. Die habe ich erst. Viel. Männer und Mode. <lacht> Laura hat sich für die Farben Beige und Bordeaux Rot entschieden. Ihre Reithose passt zu Schnappis Outfit. Gekostet hat das ganze Reitoutfit 594,40 Euro. Also ich finde Lauras Outfit sehr stimmig, muss ich sagen. Und ähm, das Thema hat sie richtig gut umgesetzt. Sie hat äh, Bordeauxfarbene Bandagen, eine Bordeauxfarbene Schabracke, die Ohren und die Hose. Also sie war rot genau. und sie war mutig. Genau, mutig auf jeden Fall. Als Skala, also Teamentscheidung, Jury, 9,5. is It Piece. die knallrote Jacke, sticht hervor. Der Rest ist in Schwarz und Weiß gehalten. Kosten 537,50 Euro. Also Maike hat auf jeden Fall ein super ähm, schönes Outfit auch gewählt. Ich finde es schön mit der roten Jacke, das ist so prägnant und... Ähm, so ein Highlight-Piece, ja. ne? finde ich ja. auch. Also hat auf jeden Fall das Thema auch erfüllt. Und mit den Details, mit den roten Socken finde ich auch richtig gut. Das stimmt. Ja. Also Teambewertung für die rote Jacke und Maike sind 8,6 Punkte. Ise und ihr Raffi sind in knallrot und dunkelblau gekleidet. Passend dazu ihre braunen Lößdaus-Stiefel. Preis insgesamt 504,60 Euro. Die liebe Ise hat sich noch ein bisschen gesteigert und hat zu ihrer knallroten Weste noch eine Schabracke gewählt. Das finde ich richtig gut. Ich glaube, sie wäre sogar die Gewinnerin geworden, wenn sie die Hose ja. nicht gewechselt hätte. Dann ich wär's bin ein bisschen neidisch so auf die Stiefel. Ja, das stimmt. Die ja, das das stimmt. Schön. Cool. Also unsere Ise bekommt von uns 9,3 Punkte. Hätte sie die rote Ho Reithose angelassen, wäre es vielleicht noch mehr gewesen. Aber herzlichen Glückwunsch. Lisa hat für sich und ihren Valu alles in dunkelrot und grau ausgesucht. Dafür hat sie 561,30 Euro bezahlt. Also Lisas Outfit ist auf jeden Fall super stimmig und gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil sie ja, das Farbthema auf jeden Fall gut aufgenommen hat. Es hat nur ein kleines bisschen Mut gefehlt. Und deswegen bekommt sie trotzdem von uns die Wertnote. 8,4 Die Wahl fiel nicht leicht. Hier noch einmal der Punktestand im Vergleich. Und hier ist sie, die Siegerin der Woche. Unser Fashionstar bei Piqueur Eskadron ist Laura mit ihrem Schnappi. Mutig und harmonisch, sagt die Jury zur Outfit-Auswahl von Laura. Und dafür hat sie nicht nur die tollen Klamotten von Piqueur und Eskadron im Wert von knapp 600 Euro bekommen, sondern auch diese Siegerschleife und VIP-Karten für das Hamburger Derby. Gratulation! Und das erwartet euch nächste Woche. Nass macht Spaß! Okay, ein Ringcap. Das sieht doch gut aus, ey. Nass macht Spaß. Da musst du ohne Socken reiten. Socken weg. Ja.